Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar, wir öffnen ein neues Set. Um genau zu sein, wieder zwei Wochen früher, um genau zu sein, Maze of Memories. Erstmal ein riesen Dank, an wir das Ganze hier öffnen dürfen. Und dieses Set hat, bevor es überhaupt rauskam, bevor irgendwelche Karten bekannt waren, sehr viele Wellen geschlagen, denn man wollte wissen, was hier drin ist. Ein paar Karten sind bekannt, aber nicht wirklich viele. Man wusste zum Beispiel, dass eine Baroness hier drin ist. Ähm, ja, mehr wusste man an sich erstmal so nicht. Aber, man sieht ja schon ähm, natürlich hier auf dem Bild, hier sind diverse Karten. Und äh, die Community hat versucht, hier wirklich zu erreichen. Aufgrund der Bilder, was kann hier drin sein? Uh, das ist ein Avramax. Äh, da müsste dann doch ein Avramax drin sein. Ähm, wie gesagt, ich kenne hier nur so zwei, drei Karten draus. Ähm, ich bin gespannt, was da alles drin sein wird. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung, was hier drin sein wird. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze schwupp, und gucken einfach mal nach. Was wir hier so Schönes drin haben. Für euch, wie immer, ich erwähne es lieber nochmal, weil manche Leute es nicht verstehen. Für euch ist wahrscheinlich der ganze Inhalt bereits bekannt. Für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und Dementsprechend freue ich mich immer besonders. Oh, der ist aber verrutscht. Links oder rechts? Weiß ich nicht. So. ui, Ja. Das sieht gut aus. Also erstmal, sehr schön. Man sieht wirklich viele verschiedene... Ah ja, genau. Und hier sind Torwächterkarten drin. Da bin ich wirklich gespannt auf. Also ich bin wirklich gespannt, was hier halt eben drin sein wird. Und wir werden wahrscheinlich eine Menge lesen. Also wirklich wahrscheinlich eine Menge, Menge lesen. Die Rindmauern. Denkt sich der Ein oder andere, was soll das jetzt? Aber natürlich, im ähm, Torwächter angelehnt. Passt das natürlich wieder thematisch. Ähm, ja, eine Rare. Äh, ist, glaube ich, ein Rare Set, genau. Äh, Mac Knight ist ja drin. Auch äh, sehr, sehr nice. Mac Knight ist super. Äh, gefällt mir sehr gut. Natürlich, ne? die Torwicht der karten müssen hier drin sein. Finde ich immer interessant, dass das ähm, nur eine Rare ist. Ähm, hätte sein können, dass es eine höhere Realität bekommen hat. Aber vielleicht gibt es das ja noch. Wir werden es sehen. Überlastfusion passt auch. Denn wir bekommen hier wahrscheinlich weitere karten zum bord Schatzvögel. Okay, Schwarzvögel. Es äh, ist mir jetzt neu, dass hier schwarzvögel kann sind. Photon und Metall. Sehr gute Karte. Sehr gut, dass hier drin ist. Und Magiebuch des Schicksals. Allgemein äh, Magiebuch müssten hier noch ein paar drin sein. Und es sieht wirklich schön aus. Also Karten gefallen mir wie immer sehr gut. So. Wir müssen noch nichts lesen. Das finde ich sehr gut. Ähm, das heißt, ja, wir müssen halt noch nicht jede einzelne Karte lesen. Aber wir kommen jetzt hier. Labyrinthmauer Schatten. Ah, ne? Da kommt Erinnerung auf hier hoch. Monster können nicht in den Spielzug angreifen, indem sie beschworen werden. Außer Monster, der in Grundstufe 5 oder höher ist. Okay. Kann natürlich nett sein, je nachdem. Ähm, weiter geht's. Angreifen nur nicht. Effekte nutzen wir natürlich noch stärker. Ein pro Spielzug. Während deiner Main Phase. Du kannst einer deiner Saga. Okay, die eben. Genau. Die. Torwächterteile, ähm, der Verband ist oder sich in Hand oder in Deck befindet, offen als permanente Zauber- oder Fallenkarte legen. Am Beginn der Battleface eines Gegners, du kannst einmal so mit weniger als Tassaxoner wählen, dass dein, äh, dass dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Okay, das wird wohl die neue Mechanik sein. Also, wir legen die Torwächterteile in die Zauber- und Fallenkartenzone. Das ist interessant, äh, gefällt mir. Da muss ja bestimmt noch was kommen, was sich spezial beschweren kann, aber gefällt mir. Schwarzflügel-Reprint und. Uh, also, ich muss ja sagen, ne? Also, es sieht schon sehr, sehr, sehr, sehr nice aus. Also, da kann man einfach nichts sagen. Ähm, sieht halt super gut aus. So, falls du ein Torwächtermonster kontrollierst. Klar, ich kontrolliere ständig Torwächtermonster. Wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Nett. Ist ein Quick-Effekt, das ist schon mal nett. Ähm, während deiner Phase, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Okay, füge deine Hand einer deiner, eben der Torwächterteile hinzu der verbannt ist oder in deinem Deck befindet. Du kannst diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ich finde sie ein bisschen aus wie eine Sprite-Karte. So ein bisschen hat es was davon. Und okay, Friedhofseffekt, stark. Äh, man kommt damit schneller an die Teile. Ähm, ja, Torwächter auf dem Feld haben, schwierig, ne? Ist nicht so einfach. Kosten verringern, passt natürlich auch sehr gut. Ich muss alles lesen hier. Ah, das ist, ist das, ist das... Also es kommt ja ein neues äh, Ritualmonster raus. Ich glaube, das ist die Karte dafür, genau. Es gibt nämlich ein schwarzglänzender äh, ähm, Soldat-Ritualmonster. Und das ist hier eine Ritualzauberkarte dafür. Du kannst zusätzlich Monster von deiner Hand dein Spielfeld zur gut anbieten, denn gemeinsam genau auf 8 entspricht. Genau ist immer schade, ist immer schöner, wenn es halt ähm, 8 oder mehr ist, äh, aber hier ist es genau 8. Okay. Ähm, entspricht. Während der Mainphase Phase außen indem diese Karte auf den Friedhof gelegt wird. Äh, ärgerlich. Ähm, du kannst. Äh, jetzt bin ich jetzt Zeit verrutscht. Äh, du kannst diese Karte, ein Lichtmonster oder ein von einem Friedhof, Verbann, Soldat, Monster von deinem Friedhof verbannen, beschwören, schwarz, glänzender Soldat, Ritualmonster, Spezialbeschwörung von deiner Hand, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Okay. Was? Okay, das äh... Puh, das ist gut. Puh, das ist nice. Sehr nice. Und, uh, Beute des Jirai Gumu. Ey, es sind diese ganzen Labyrinth-Karten. Ich, ich feiere das übelst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als normales Monster in 6 Ruhe 5, 1, 2, 100 in einer Main-Monster-Zone in ihrer eigenen Spalte. Diese Karte wird zusätzlich weiterhin als Falle. Dein Gegner kann, ähm, dann kann ein Gegner ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, in dieser Spalte dieser Karte zerstören. Oha! Spalten wieder relevant. Gefällt mir immer. Gefällt mir sehr gut, wenn Karten das können. Ähm, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen. Füge deine Hand ein. Uh, du kannst damit auch die Torwächterkarten zoomen. suchen. Das ist gut. Das ist gar nicht so schlecht. Also, ist gar nicht so schlecht. Das ist gut. Oh, Rika Glanz als Ultraware. Ja. Ähm, ja, und Rika Glanz ähm, ist wohl einer. Ja, nice. Ist, glaube ich, auch hier drauf, oder? Ich glaube, das... Wenn man es jetzt so genau sieht. Ich glaube, Rika ist sogar auf dem Cover. Nice. Gefällt mir. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Legen wir raus. Ja, Leute. Ihr seht, äh, es kann auch ein bisschen dauern. Wir müssen hier alles durchgehen. Wir müssen hier alles auf jeden Fall durchgehen. Das ist jedenfalls eine neue Karte. Ähm, es gibt Karten, äh, die eben an den an eigenen Animes angelehnt sind. Ähm, die kommen, glaube ich, aus... Ähm, boah. Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber, ähm, ja. Äh, bei 5Ds Karte, die ist cool. Gehen ja. wir weiter. Orbital. Oh, auch hier drin, nett. Schwarzflügel. Oh, uh, da, wir haben den zweiten. Warte mal, ich habe die vorher Chaos Form und Utopia Aufstieg. Utopia bekommt ja auch eine neue Karte. Ähm, ist ganz nett, weil sie im Exit von Friedhof wiederholen kann. Das ist besonders eigentlich, sie ist eine Utopia-Karte. Das kann halt relevant sein für die andere Karte. Und sie braucht nur zwei Level-4-Monster. Klar, ist normaler Utopia-Monster auch. Aber er hat halt eben noch mehr Effekt. Ist daher ganz nett. Äh, ich lege mal eben noch mal raus hier. Äh, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Na. So, wir kriegen, wir kriegen den Torwächter zusammen. Bitte, bitte lass uns Torwächter ziehen. Ähm, ja, Torwächter müsste ja auch schon sein. Meine ich. Meine ich zumindest. Oh uh, ja. Nächste Karte. Äh, Engel der blauen Tränen. Und die Karte finde ich sehr, sehr interessant. Denn WLAN auf, äh, auf dem Spielfeld, das dein Gegner äh, kontrolliert. Ähm... Sein Beherrscher erhält Schadenhöhe der Anzahl der Karten in seiner Hand. Das heißt, erstmal ein bisschen Burn, ganz nett. Und falls die schon hinzufügen wird, außer Damage Step, du kannst diese Karte von dem Friedhof verbannen, setzt eine normale Feinde direkt von deiner Hand oder deinem Deck. Falls sie von der Hand gesetzt wurde, darfst du diesen Spielzug aktivieren. Ist nett, aber natürlich, äh, Tempel ist da natürlich an sich besser. Äh, muss man natürlich dann sagen. Antiker Feendrache. Das ist schon mit. Oh, ist, ist Ja, das, ist, das muss doch, ne? Muss doch schon mit dem neuen Effekt sein. Äh, dann kannst du an der Hand eine Spülsäuge mit unterschiedlichen Namen. Ja, das ist sie. Du kannst jeden Effekt von Antikaffeendrache auch einfach für den Zug nutzen. Da ist er doch. Antikaffeendrache. Welcome back Also wirklich. Also finde ich super. Finde ich super freundlich. Und Sage, da haben wir alle. Jetzt haben wir alle. Oh, oh, Torwächter. Donner und Wind. Oh, neue Torwächter. Okay. Äh. Oh, okay. Jetzt bin ich überfordert. Jetzt bin ich überfordert. Okay. Ähm, Sage des Donners. Donner und Wind. Ah, uh, oh, wird das wie VW, X -Z jetzt? Und Kaisim Monster als Spezialbeschwörung äh, von der Extra Deck beschwören. Okay, indem du die aufgeführten Monster verbannst, die du kontrollierst. Okay, vom Spielfeld verbannen. Okay, ist, glaube ich, okay. Während deiner Main Phase, du kannst deiner Hand einer Zauber- und Feindkarte, der oder die eben die Teile eben erwähnt, von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diesen Effekt von Torwächter von Donner und Wind nur einmal pro Spiel zu verwenden. Falls diese so offene, als Spezialbeschwörung eine Karte. Ähm, die ein Besitzer kontrolliert, der auf, durch den Karteneffekt deines Geners verlässt. Du kannst deine Verbanden... sagen: Besitzer schön. Ah, der holt wieder. Okay, der Search Nett. Ähm, äh, okay, warte, das ist auch eine Torwächterkarte, ne? Ich habe noch äh, gesagt hier, ja, wann schaffen wir jetzt mal ein Torwächtermonster auf dem Feld zu haben? Torwächter-Monster, ja, ist auch einer. Du brauchst nur zwei statt drei. Ja, okay. Äh, äh, äh, die, die Richtung, wo geht's hier hin? Was ist die Richtung? Anscheinend mit Zau permanenten Zauberfeinern. Oh, Eisenmauer? Gefällt mir. Flinker Angler, Sprite, you are welcome. Let's go. Gefällt mir auch sehr gut. Schwarz, hatten wir schon Donner. Und, uh, Künstlerkumpel, übergangener Duelland. Ja, äh, Leute, ich muss hier alles lesen. Es tut mir einfach leid. Ein Pro Spielzug, am Beginn des Step. -Step. Falls, ein, äh, falls ein Monster gegen ein Monster kämpft, du kannst diese Karte auf deine Hand zurückgeben und falls du dies tust, verbannert Zauberkarte von deinem Deck. Für jeden Kampf kann dein Monster nicht zerstört werden. Für jeden Kampf, zusätzlich hältst kein Kampf, zusätzlich wird der Kampfstand halt den du hältst. Hätte auch können dass du gar keinen Kampfstand erhältst, aber okay. Okay, das war der Panel-Effekt, Scale 8 ist gar nicht mehr so schlecht, Hexer, Licht, sind gute Sachen erstmal, 1,8, Autika. Wenn diese gerade den Gegner Kampfstand zufügt, du kannst deiner Hand einen obersten König, Drachenmonster, oberste König, Thor-Monster, oder König von deinem Deck hinzufügen. Ah, dafür ist das, okay. Ja, was mit Kampfschaden? also sehen wir in der Semperface, mh. Aktiviere diesen Effekt. Jeder Spieler kann eine Zauberkarte von seinem Deck verbannen. Ah, pro Spielzug, wenn ein Monster einen Angriff deklariert. aktiviere diesen Effekt. Der angreifende Spieler kann von dem Effekt ausführen. Füge deine Hand an deiner verbannten Zauberkarte hinzu. Ja, schwierig. Rika, nice. Und Materialnetzwerk ist natürlich an Exit angelehnt, ähm, aber wir warten auf die eben 5 d karte So, weiter geht's hier. Weiter geht's. Uh, ja, ähm, das für die Exit-Liebhaber. <lacht> ähm, ja, ist halt viel, viel nummer card, ne? Ist natürlich klar. Nummer, viel Spell, nice. nice. Schwarzvögel. hier sind Uh, Infinity. Äh, Ewig Infernal, besser gesagt, Infinity, genau. Ewig Infernal, nice. Bekommen wir jetzt, sehr gut. Ähm, ist nicht schlecht. Im Master-Duel ähm, ist die bereits erhalten. Und ich muss sagen, ist nice. Äh, für Stack natürlich, ne? Und, uh, Torwächter von Wasser und Donner. Äh, die sehen echt, also Artwork? Sind cool, also, gefällt mir. Okay, brauch eben natürlich die anderen. Musst das also von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du oben aufgeführten Monster verbannst. Okay, die du kontrollierst. Ey, von Friedhof. Es wäre so mächtig, wenn die vom Friedhof hätten. Wäre so strong. Wäre so strong. Alpokette. Schnelleffekt. Du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ändere seine ATK bis zur Endphase des Spielzugs zu 0. Okay. Alpokette? Was? Einmal pro Kette? Okay, krass. Ähm, okay. Ähm, vielleicht kommt, kommt auch noch eine Einschränkung mit Once Turn. Ähm, Du kannst diese ähm, Du kannst Oh Gott, das ist so Du kannst diesen Effekt von Torwächter nur zweimal pro Spiel zu verwenden Ah, deswegen nur einmal pro Perkette Okay, er kann zweimal ATK auf den Null machen, das ist stark ähm, Weiter geht's Falls sich diese auf eine Kette... Ah, du kannst mir die habe Okay, er hat quasi nur ähm, Lebenspunktveränderung. Da fand ich äh, den anderen besser, weil mit den anderen konntest du halt einfach ähm, was zerstören. Was natürlich deutlich stärker ist. Aber gerade für die Battle Battleface kann das sehr interessant werden. Äh, ja, die feiere ich halt wirklich nochmal sagen. Wir, Überlastfusion. Rotäugige Seele. Ja, auch Rotäugige bekommt eine neue Karte. Er selber wird als rotäugiger schwarzer Drache behandelt, was natürlich sehr gut ist. Äh, zusätzlich kannst du noch Schaden hinzufügen. Ist halt nice to have. Äh, einfach halt eben... Um halt mehr im Namen zu haben. Er ist nur ein Friedhof ähm, und auf dem Feld ein Rodolke. Also ist nett. Oh, uh, heimtückische Fall ist ja auch drin. Und den haben wir jetzt schon gezogen. Da brauchen wir den nicht lesen. Na, ja, guck mal. So kommen wir jetzt hier langsam voran. Ähm, wir brauchen jetzt hier nicht alles lesen. So. Himmel. Sehr gut. Ich will noch, ich will noch mehr. Ich, Magnights? Feier ich. Da. Magnights. Feier ich. Komm. Ich wollte gerade sagen, ich will noch mehr Magnights. Ähm, hier auch hier. Bell Royal Modus ähm, ist natürlich hier auch eben an Anime angelehnt. Und, uh, super Antike König. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht warum, aber ey, nehmen wir mit, ne? Komm hier, hier noch neue, neue Fischkarten raus? Ich meine, klar, in der Vergangenheit ist sehr viel Fisch-Support gekommen. Oh, Hulku-Wächter. Ey, es sieht sehr mächtig aus. Sehr mächtig. Also, jetzt wirklich. Also, könnt ihr nicht erzählen, dass es nicht mächtig aussieht, oder? Also, es sieht halt wirklich gut aus. Äh, falls du weniger Lebensmittel das als ein Gegner, wähle ein Monster mit Torwächter in seinen Grundnamen. Okay, äh, dass du kontrollierst. Halbiere den Lebenspunkt deines Gegners, dann erhält... Was? Halbiere den Lebenspunkt deines Gegners? Okay, dann erhält jenes Monster ATK in Höhe den Lebenspunkt deines Gegners. Bitte, was? Äh, du kannst diesen Effekt von... äh, also du kannst dich gerade von Frieden verbannen. Füge deine Hand einer deiner... Okay, dann wieder die Teile hinzu. Ähm... Ver äh, der verbannt ist oder sich in deinem Deck befindet. Okay, krass. Also... Okay, jetzt ist natürlich. Ha, wir rufen den, machen die ATK zu Null, machen das, hat der 6.250. Äh, äh, 6.550. Das ist krass. Mir fällt jetzt also auf, dass er 550 hat. <lacht> der hat aber 250. Ähm, hat das. Wie kommt das jetzt zustande? Ich wollte noch mal gucken. Wo sind jetzt die Türrechte? Nee. Okay, ich weiß nicht, wo er 50 hat. Hat aber Torwächter. Da ist er. Der Ursprung Rika, auch nett. Und, oh, uh, Schatten, Leichen, nee, Leichenflederer des Labyrinths. Der Name ganz wild. Äh, du kannst die äh, Karte abwerfen, füge hat ein Labyrinth-Mauer-Karte von Decken zu Am Beginn des Nations, falls eine Monster lange solange du Labyrinth-Mauer-Karte kontrollierst, kann. Äh, du kannst diese Karte von einem verbannen. Zerstöre jedes Monster. Okay, nett, aber ja. Ups, die ist ja auch drin. So. Weiter geht's. Ja, ich ich finde es wirklich, also, ist interessant. Uh, sagen das Drachengeister. Genau. Das ist weder ein Drachenmonster. Kontrollierst dein Lapterkavian bis zum Ende des Spielzugs verdoppelt. Was echt nice ist. Äh, und mit Exit noch was. Also, Drachen freuen sich darüber. Rasen freuen sich darüber und das ist cool. Oh, Magnite, gelber Stern, nehmen wir auch mit. kaiserliche Eisenmauer, eine gute Karte natürlich. Und Magie, gutes Schicksals. Ähm, da wird sich auf jeden Fall Zickel freuen. So, weiter geht's. Oh, Antike der zweite schon. Nehmen wir natürlich selbstverständlich mit. Rika nochmal. Oh, Labyrinthschatten. Also Labyrinthschatten. Dann auch das passend. Oh, wir haben ihn. Schwarz Schwarzglänzender Soldat, legendärer Schwertkämpfer. Und das Besondere bei Ihnen ist nämlich, der Gegner kann während der Battle Phase weder Karten noch Effekte aktivieren. Das ist sein erster Effekt. Aber ein zweiter Effekt ist noch krasser, wenn diese Karte angreift. Ähm, also wenn diese angreifende Karte, die mit einem normalen Monster als Ritual beschworen wurde, äh, ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, kann... Du kannst alle Karten, die dein Gegner kontrolliert, ins Deck mischen. Ist nett, klar, mit normalen Monster ist jetzt nicht immer garantiert, aber ist halt schon nett, ne? Und ist auch ähm, das Cover-Monster, ähm, was eben drauf ist. Also wenn ihr nochmal guckt. Äh, da, da ist er. Und da ist dieser Torwächter. Ne, den haben wir noch gar nicht gezogen. Wir haben den. Doch. Doch, da, da, doch, doch. Das ist er hier. Okay, das ist er hier. Okay, wir haben ihn nicht gezogen. <lacht> Ey, wir haben ihn gezogen. Oh, jetzt ver ver ver verwirre ich mich hier schon. Selbst. haben wir. Labyrinthmauer. Wie gesagt, keine schlechte Karte an sich. Und, oh, evolutions -Ausbruch. Die kann das richtig krass eigentlich. Ist halt für Cyberdrachen. Also füge deine Hand eine Überlastfusion äh, von deinem Deck hinzu. Klar, mit Überlastfusion kannst du nicht nur Cyberdrachenfusion rufen. Ist mir klar. Also, es geht auch für andere Decks. Falls du dieses äh, Spielzug ein Monster mit Überlastfusion als Fusionsbeschaffung -Fusion durchführst und dafür sechs oder mehr Materialien verwendest, kann jedes Monster in den in jeder Battleface ein Eins, äh, in Anzahl Male bis zur Anzahl der Monster angreifen, die diese Fusionsbeschaffung -Fusion verwendet haben. Äh, für den Rest des Spielzugs, nachdem er aufgelöst wurde, kannst du kein Monster-Spezialabschwung beschwören, außer durch Zaubergarten-Effekte. Ja, ne, ich meine, klar, damit ist natürlich Chimera tag drache gemeint. Und damit können wir ganz schön oft angreifen. <lacht> sechs Stück ist auch wirklich krass. Einfach sechsmal angreifen. Äh, was ist hier? Was ist hier? Oh, uh, passt natürlich, ne? Äh, passt natürlich sehr, sehr gut hier rein. non Torwächter. Noch ein roter. Kosten verringern. Oh, ich, äh, die, die finde ich wirklich gut. Und... Ja, der ist, glaube ich, auch irgendwo auf der Box zu finden. Äh, vom Artwork her, glaube ich. Irgendwo zumindest. Ist ja, glaube ich, verbuddelt. Uh, da haben wir, da haben wir eine Ritualzauberkarte für äh, Schwarzglänzen, ne? Die halt eben schon getan, haben, Zeiten aufzusteigen. Da, da, da. Genau, das ist für Drachensynchro. Allgemein, Drachensynchro bekommen ja sehr viele Karten jetzt. Ich meine, ist natürlich passend an. Oh, uh, feierliches Urteil ist in super rare. Oh, good old days. Ach, das gefällt mir. Feierliches Urteil gefällt mir. Ist ein Super Rare auch wirklich schick. Ist wirklich schick. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Uh, das ist die vierte jetzt. Das haben wir komplett. Antikarfeen dran, der dritte auch an dieser Stelle. Das heißt, wir haben. Uh. Äh. Du, du, du, du, du, du. Hatten wir den jetzt schon? Nee, das ist sogar was anderes. Ich habe gesagt, man sieht den auf dem Cover. War einfach falsch. Man sieht den auf dem Cover. Okay, müssen wir lesen. Okay, du hast alle drei. Muss beschworen werden, dem du oben aufgeführten Karte von der Hand oder Spielfeld. Von deiner Hand oder der und verbannst. Warte, habe ich das die ganze Zeit falsch gelesen? Da, da, da. Ja. In die, Oma, die du kontrollierst. Nee, kontrollieren. Und hier? Verbannen von. Äh, kontrollieren. Okay. Von der Hand. Game Changer, definitiv. Von der Hand ist natürlich viel, viel leichter. Ähm, indem du von deiner Hand, deine Spielfeldseite. Oder dein Friedhof verbannst! Game Changer auf 100! Okay, krass. Äh, während deiner Main Phase, äh, nee, wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der eine oder mehr kann, du kontrollierst, als Ziel wählen. Schnelleffekt, du kannst jeden Effekt annullieren. Falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Okay, du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spiel zu so verwenden. Falls diese, Karte, diese offene als Spezial Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, das Spiel für dich verlässt, kannst du ein Torwächtermonster der Stufe 11 oder niedriger als Spezialschwung oder Deck oder Extra Deck beschwören, und kannst deine Beschwörungsbedingungen. Ah, der hätte ich mir mehr gewünscht. hätte ich mir mehr gewünscht. Aber er ist einfach zu beschwören. Gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Er ist wirklich leichter. Viel zu viel, viel leichter zu beschwören. Als natürlich der originale -Torrichter. Ähm, Das ist natürlich. oh, uh, flinke Angeland Nummer 2. Finde ich gut. Ähm, Sprite freut sich immer noch. Dann haben wir. oh, uh, schwerer Labyrinthpanzer. Ja, komm. Nee, also Labyrinthpanzer, wer das nicht kennt. Äh, du kannst diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, und oh, Routen zu bieten. Nice, passt natürlich. Diese Karte kann nicht in den Spielzug angreifen, dem sie normal beschworen wurde. Das ärgert mich. Äh, während der Main Phase, du kannst eine andere Sange des Donners, die Karte verbannt ist oder sich in der Hand oder in Deck befindet, offen als permanente Zauberkarte legen. Dann, falls du Labyrinth-Karte kontrollierst, kannst du ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Ah, jetzt macht das alles Sinn. Du legst ihn jetzt die Zauber- und Fallenkartenzone, um sie dann für die Fusion zu verbannen. Weil du kontrollierst sie auch, aber eben nicht als Monster, sondern als Zauber- und Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Also, da hat man sich was gedacht. Da hat man sich wirklich was gedacht. Chaosform, Überlastfusion, Überlastfusion, äh, Torwächter. Ja, das ist super gut. Die nächste und die hatten wir jetzt auch schon. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich, so, wirklich alle durch. Äh, wird vielleicht der ein oder andere nochmal sein, den wir jetzt ja lesen müssen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir alles. Ähm... Natürlich, es kann ja sein, dass hier irgendeine... Uh, auf die fertig, Duell. Ja, da ist die 5 d Karte, die ich meinte. Also, ich meine, ne, äh, sieht man klar, es ist halt äh, ein Turbo-Duell, ne? Wer, äh, wenn diese Karte aktiviert wird, falls du kein anderen Monster kontrollierst, du kannst deine Hand ein Synchronmonster von der Decke hinzufügen. Und dieser Effekt ist schon super. Er searcht uns was, ähm, hilft uns eben, die passenden Elemente zu holen. Perfekt. Mehr brauchen wir schon gar nicht. Ah, aber sie kann auch mehr. Denn, ah, pro Spielzug, während deiner Senpai-Fast, leg eine äh, Signalzählmarke auf diese Karte. Du kannst zwei Signalzählmarken von äh, deiner Spielfühlser entfernen und diese auf eine Karte auf den Friedhof legen. Ziehe zwei Karten, dann wirf eine Karte von der Hand ab. Ähm, super. Holt euch neben den Starter. Und dann könnt ihr spielen. Aber ihr könnt sie noch nutzen. Eben dann nach zwei Zügen könnt ihr eben zwei ziehen. Ist halt eben nett. Also, wahrscheinlich zerstört der Gegner die Karte vorher. Aber es ist halt, es passt halt wirklich. Finde ich super. So, weiter geht's. Es ist, ist super rare. Finde ich, passt auch. Auf jeden Fall. Oh, pau. Wow. <lacht> Blumenbaronen. Welcome back. Äh, warum sage ich welcome back? Ähm, ich habe bereits, äh, ja, die Karte schon mal erzogen. Aber in einer anderen Zeit natürlich. Und jetzt ziehen wir sie jetzt nochmal. Blumenbaronen. Schön, dass du da bist. Äh, ich habe dich vermisst. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr, sehr schön. Wirklich. Da haben sich auch viele drauf gefreut, dass die Karte hier drin ist. Und wir ziehen sie einfach. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Blue. Ist auch gut. Nochmal Blue. Und ah, Avramax. Uh, ja. Abramax! Ich sag Sprite, gefällt das. Denn Avramax äh, mit IP Mascarena in Sprite eine sehr sch oh. eine sehr schwierige Kombination. Wo man sagen muss, ist nicht so einfach, gegen durchzukommen. Labyrinth-Panzer haben wir jetzt bereits. Ich glaube, wir haben jetzt fast alles. Fast alles. Ich glaube nicht, dass wir alles haben. Aber zumindest fast alles. Chaosform. Das ist die Drachenkarte, genau. Orbital. Die uh, oh, den kennen wir noch nicht. Weiter jetzt lesen. Ja, brauchen noch die anderen Teile, ist ja klar. Es wie bei VWX, habe ich ja gesagt. Muss das schon von Echter Deck beschworen werden, indem du die aufgeführten Karten verbannst, die du kontrollierst. Ah, wieder kontrollieren. Aber wie gesagt, mit Zauber und Feinganzung geht das natürlich halbwegs. Ähm, und zwar, was kann sie? Aprofitzug, ah, wenn er gegen eine Zauber- und Feindkarte oder ein Zauber- und Feindkarte auf dem Spielfeld aktiviert. Schnell Effekt Du kannst jeden Effekt annullieren. Punkt. Nicht zerstören, nur annullieren. Okay, nett. Kann man machen. Du kannst äh, diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Äh, zweimal pro Spielzug verwenden. Er kann zweimal negieren. Okay, das ist super. Das ist super. Falls du auf eine Karte ja, wieder das Spielfeld verlässt, kannst du dann zwei Speziale stellen. Nice. Äh, gefällt mir, glaube ich, am besten von allen. Gefällt mir wirklich am besten. Glaube ich. Auch zweimal. Stark. Wirklich, gefällt mir. Ich finde es allgemein schön. Oh, ich finde allgemein, dass man mehr damit arbeiten sollte. Ähm, mit äh, twice by, äh, by Turn oder eben äh, Three by Turn. Also dreimal, zweimal. Ähm, ist halt immer noch besser als quasi ähm, so oft wie du willst, ne? also ungefähr. Ja, von daher finde ich das gut. Zweimal ist ganz nett. König Erlass und. Uh, warte, das ist das letzte. Das ist. den haben wir auch noch nicht, oder? Doch, nee. Nein. Doch, doch, das war der erste, okay. Das war der Erste, den wir gezogen haben. Ich dachte schon, ähm, dass wir hier jetzt noch eine neue Karte haben. Okay, das ist ja super. Das ist wirklich gut. So, und jetzt müssen wir hier mal wieder alle Karten zusammenwubbeln. So, bubbel, wubbel, wubbel. Damit wir hier eben uns das Ganze nochmal in Ruhe angucken können, was wir hier so gezogen haben. Also erstmal per se, äh, Torwächter-Support ist nett. Ich finde gut, dass man eben hier auf die äh, Zauber- und Feindkarten setzt, beziehungsweise sogar einen Friedhof benutzt, beziehungsweise, dass man halt eben auf Fusionsmonster setzt. Also ich finde das wirklich ähm, echt angenehm. Äh, ist, ein, ist ein cooler Ansatz, kann man auf jeden Fall machen. Äh, so, dann wollen wir das Ganze eben nochmal hier Stück für Stück durchgehen. Wie gesagt, die Fusion, wirklich nett. kaiserliche Eisenmauer, auch nice hier drin. Chaosform nochmal, ist nie verkehrt. Äh, es gibt Chaos-Mox-Karten, von daher passt das Ganze. Dann haben wir eben hier die einzelnen Karten, eben als Rare. labyrinth panzer hm. Da weiß ich nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Ähm, Artwork? 10 von 10. Aber ähm, man hätte irgendwie so machen sollen, glaube ich, dass man ihn spezial beschwören kann. Wenn man irgendeine Karte kontrolliert. Das wäre, glaube ich, dann besser. Angler, Super, ne? Abramax, Super. Baronen Oh, das ist natürlich äh, 20 von 10. Garantiert. Schwarzglänzende Fusion? Auch super cool. Auch Artwork. Äh, ich finde den Effekt auch gar nicht schlecht. Also, der hat es in sich so. Also, wirklich. Dann nochmal Fusion. Dann ebenfalls, ähm, ich finde es cool, dass man jetzt eben auch eine Fieldspell hat. Weil, ja. Ähm, ist super, ne? <lacht> Brauche ich drüber reden. Dann haben wir hier, wie gesagt, ist echt nicht verkehrt. Für synchro natürlich, ne? Für was anderes passt das natürlich nicht. Dann haben wir die Fusion, noch ein Labyrinth. Urteil, super rare. Gefällt mir auch. Feierlichste Urteil, allgemeine Karte, die immer wieder ihr Play sieht. Ähm, man sagt, das ist eine alte Karte, aber die Karte ist halt super stark, super gut. Und wird noch halt eben sehr vielen äh, Side-Decks benutzt, eben um, wenn Going First geht, eben die Karte reinzupacken. Passt von daher super. Evolutionsendausbruch. Haben wir jetzt auch. Nice. Überlastfusion ist damit super. Umso besser. Torwächter. Feendrache ist hier drin. Mit dem richtigen Text. Gefällt mir auch. Sehr, sehr gut. Antikarphäendrache. Die Karte ist wirklich nicht schlecht. Gefällt mir auch. Passt vor allem jetzt zum Thema. Dann einmal Rika Glanz. Passt natürlich auch. Weil hier allgemein Rika Karten äh, drin sind. Und das war's dann. haben wir nochmal hier dreimal den <lacht> Gummo. So. Machen wir noch hier eben. Highlights, Highlights für mich. Äh, eigentlich, ja, doch, Rika Glanz ist schon ein Highlight, kann man definitiv so sagen. Äh, Evolution ist auch für mich ein Highlight. Äh, dann ebenfalls die, der glänzende Baronen, aber Max. So, alle Karten einfach, so fertig. Nee, so, machen wir so ein bisschen hier verstreut. Und ja, Leute, ist nicht scharf. Ich habe diesmal was anderes versucht. So, jetzt ist es scharf und fertig ist das Ganze. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Er ist wirklich ein nice Set. Wir haben hier halt... Gute Karten, äh, ups, da ist er. <lacht> gute Karten eben natürlich auch ähm, für die aktuellen Turniere. Aber was wir auch haben, sind eben Karten, die schön an die gute alte Zeit erinnern. Beziehungsweise <lacht> Torwächter eben. Was auch sehr cool ist. Einfach, naja komm. Torwächterkarten, ne? Kennen wir alle. Sogar, also wirklich, ne? Also man hat sich da was bei gedacht. Gefällt mir halt wirklich gut. Und Antika Feendrache. Welcome back. Ich freue mich wirklich, dass die Karte zurück ist. Ähm, ist auch eine nice Karte. Und eben jetzt äh, wieder spielbar. Und ich denke, es ein oder Deck wird diese Karte eben spielen. Und wird sich wirklich freuen, dass er zurück ist. Und ich freue mich auch eben, dass die zurück ist. Ja Leute, erstmal nochmal, wie gesagt, Riesendank Dank an Konami, dass ich eben hier das Ganze früh öffnen durfte. Ich hoffe, das Opening hat euch wirklich gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.